Unser Neubauprojekt Wohnen am Park bietet Ihnen eine hohe Lebensqualität in Larzenreden. Wir haben ausschließlich nachhaltige Baustoffe verwendet und sind durch unsere Wärmepumpe mit Perforantrieb vom Gas nahezu komplett unabhängig. Unsere Gartenlandschaft bringt ein südländisches Flair zur Immobilie. Wann dürfen wir Ihnen eine Eigentumswohnung bei uns zeigen? in erster Linie Genussräume Und auch genau das habe ich hier inszeniert. Im Hintergrund, es wird quasi eine, ja, eine Explosion der Blüten geben, wie es die Natur gemacht hätte. Also wir waren beim zweiten Punkt der Authentizität. Es werden echte Materialien verwendet, es gibt keine Imitate. Und das hat auch eine Ausstrahlung zum nächsten Punkt, die Atmosphäre. Aus dieser Echtheit der Materialien entsteht auch eine Atmosphäre, die dann deckungsgleich ist mit dem Thema der nächsten Sphäre, die Blickbezüge zur Umgebung, zur Leinemarsch, zur Gartenlandschaft. Aus diesen drei Aspekten, Individualität, Authentizität und Atmosphäre, gewinnt dieser Bau an in